Herzlich willkommen zum Smarter Entwickeln Podcast, heute mit einer Folge zum Thema Visual Management. Macht ein Baum, der in einem menschenleeren Waldumfeld eigentlich Lärm? Na klar, wissen wir, das ist Physik. Macht ein Problem, das nicht wahrgenommen wird, Ärger? Na klar, teilweise umso mehr, je länger es nicht wahrgenommen wird. Das heißt, unsichtbare Probleme führen zu großem Ärger. Das heißt, wir müssen das Unsichtbare managen. Wenn wir uns angucken, was, was Lean Management, die, die schlanke Fertigung in der Fabrik, an Randbedingungen hat, dann sehen wir, dass die Inventar managen. Das ist sichtbar. Ja, die Teile liegen physisch da oder stehen da. Die Aufträge sind auch sichtbar. Ausgedruckt hängen dort, Probleme werden sichtbar gemacht, Ablageorte für Werkzeuge werden umrandet und dadurch sichtbar gemacht. Das heißt, Lean arbeitet in der Fabrik ganz viel mit der Sichtbarmachung, damit vor Ort gemanagt werden kann. Und wie ist das in der Wissensarbeit? Wissensarbeit ist unsichtbar. Nullen und Einsen auf der Festplatte oder im E-Mail-Konto. Wir wissen, what gets measured, gets done. Aber wenn wir noch nicht mal sehen können, können wir auch nicht messen, können wir es nicht managen und dann ist das Risiko da, dass es nicht erledigt wird. Und wenn wir von Visual Management reden, dann reden wir nicht nur von wöchentlichen oder monatlichen Updates, nicht nur von Projektupdates, wo die Daten erst zusammengetragen werden müssen und das so aufwendig ist, dass das nur alle paar Jubeljahre, nein, alle paar acht Wochen mal passiert. Sondern Visual Management fokussiert sich darauf, dass wir immer Sicht auf den aktuellen Zustand haben. Denn haben die Führungskräfte keinen Überblick, haben die Mitarbeiter keinen Überblick, dann haben wir keine Chance nachzusteuern, früh nachzusteuern, wenn kleine Probleme noch klein sind und nicht zu großen geworden sind. Komplexe Reporting-Systeme sind an der Stelle immer falsch, weil sie immer eine Zeitverzögerung drin haben, Daten erst zusammengetragen werden müssen, aggregiert werden müssen. Das heißt, wir brauchen einfache Methoden. Einfache Methoden, die uns aufzeigen, was unser aktueller gemeinsamer Stand in dem Projekt ist. Das Schöne für die Führungskraft ist, dass sie die Finger vom Micromanagement loslassen kann, weil sie ja jederzeit an diesen gemeinsamen Stand hingehen kann und sich auf den Stand bringen lässt ohne die Mitarbeiter zu nerven, zu fragen, wo stehen wir denn? Das wäre ja noch nicht schlimm, aber auch häufig gleitet dieses Gespräch dann ab in eine Führungskraft, die nicht nur fragt, wo der Mitarbeiter steht, sondern auch hilfreiche Tipps geben will und nachsteuert. Und der Mitarbeiter fühlt sich gemikromanaged und der Mitarbeiter engagiert sich etwas weniger. Auch das Stakeholder-Management verschiebt sich. Wenn wir einen Stand haben, den wir sehen, den jeder sehen kann, dann kann sich ein Stakeholder, der sich für den Projektfortschritt interessiert, jederzeit informieren und muss nicht warten, bis er irgendwann informiert wird. Zu einem Zeitpunkt, wo kleine Probleme vielleicht schon groß geworden sind. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Mitarbeiter. Viele von denen sind stolz auf das, was sie machen, machen gute Arbeit und freuen sich auch wenn das gezeigt werden kann. Es gibt aber auch Mitarbeiter, die sind nicht so glücklich, wenn sichtbar wird, wo sie stehen, was sie machen, können sich nicht mehr verstecken. Das kann auch daran liegen, dass wir kleinste Fehler schon mit Schuldzuweisung beantworten. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht die Achtung vor den Menschen verlieren. Wie sieht so ein Visual Management aus? Wenn das Wissen selber unsichtbar ist, wenn die Arbeitspakete abstrakt sind, dann brauchen wir irgendeine Art, um dieses Wissen zu, und um, um den Arbeitsstand zu repräsentieren. Schöner Begriff auf dem Englischen ist ein Information Radiator, ein Informationsausstrahler. Häufig ein Board, auf dem die Informationen zusammengetragen sind, was sichtbar die Informationen in den Raum wirft. Und wenn es groß genug geschrieben ist, dann reicht es, durch den Raum zu gehen und einen Blick auf das Board zu werfen und man weiß, wo man steht. Das Schöne am öffentlichen Abschließen von Arbeitspaketen ist auch, dass wir dieses Fast-Fertig-Syndrom loswerden, dass wir... Sachen erst fertig melden, wenn wir wirklich fertig sind, weil sofort sichtbar ist, dass sie fertig sind und dass wir eigentlich nicht mehr daran arbeiten. Wenn man sich verstecken kann, dann kann man immer sagen, ich bin fast fertig, fast fertig, noch nicht ganz, ich kann es dir nicht geben, kommt. Wenn aber sichtbar ist, dass Arbeitspakete nicht fertig sind, obwohl sie fertig sein müssten, dann entsteht sozialer Druck. Dann gibt es kein Verstecken. Dann gibt es hoffentlich auch keine Schuldzuweisung, sondern dann gibt es Hilfeangebote von den Kollegen, von den Vorgesetzten von irgendjemandem, der das Problem lösen kann. Denn eins ist wichtig, Wissensarbeit ist nicht Fließbandarbeit. Auch wenn wir so tun, als ließe sich alles standardisieren und ließe sich alles vorhersagen, wie lange ein Arbeitspaket dauert, so sehr haben wir in der Wissensarbeit und vor allen Dingen in der Produktentwicklung doch mit einer gewissen Unberechenbarkeit zu tun. Kreative Tätigkeiten, bei der wir die Lösung nicht von Anfang an kennen, sind eigentlich nicht in ihrer Länge vorhersagbar. Da ist ein gewisses Risiko drin. Dieses Risiko darf nicht an den Mitarbeitern hängen bleiben, dass sie gezwungen sind, innerhalb der ursprünglich geplanten Zeit fertig zu werden. Manchmal braucht man neben länger. Manchmal braucht man auch kürzer. Und auch das muss sichtbar werden und, und genutzt werden. Wenn Informationen sichtbar gemacht wird, dann ist man schnell bei der Schuldfrage. Aber wenn man die mal weglässt und die Gelegenheit für positives Feedback nutzt, mal was sie geschaffen haben, dann kann man durchaus vor versammelter Mannschaft auch mal einen Mitarbeiter loben. Und das Spannende ist, dass das auf diesen einen Mitarbeiter wirkt. Positiv. Der freut sich, dass er gelobt wird. Aber noch viel wichtiger ist der öffentliche Aspekt und der Einfluss auf die anderen. Denn die anderen wollen auch gelobt werden. Und die werden sich dementsprechend anstrengen, dass das nächste Mal das Lob auf sie fällt. Das heißt, ein Information Radiator, verbunden mit positivem Feedback, beflügelt nicht nur die, die gelobt werden, sondern auch die anderen. Denn letztlich ist Führung das, was passiert, wenn der Chef nicht da ist. Und da hilft ein Information Radiator, weil dann viele Augen den Zustand sehen und eine Meinung sich dazu bilden. Am besten ist es, den Information Radiator, also das Board, in dem etwas läuft, zu paaren mit einem regelmäßigen Meeting. Möglichst im Stehen, möglichst am Board, damit es kurz ist und damit die Informationen verfügbar sind auch helfen diese Stand-up-Meetings dazu, das Board aktuell zu halten, Weil wenn man das dritte Mal in einem Meeting sagen muss, ja, nee, ich habe den Zettel nur nicht umgehängt oder nein, das Board ist nicht aktuell, dann wird sich schnell ein gewisses Gekrummeln einstellen. Wenn man in diesen Stand-up-Meetings sagt, ich komme hier nicht voran, ich brauche da mal Hilfe, dann kann man diese Hilfe von den Kollegen auch kriegen. Und das hilft dazu, dass Probleme, die alleine schwer lösbar sind, dann vielleicht mal gemeinsam gelöst werden. Beim Thema Information Radiator ist es, wie bei allen Themen, sind Ingenieure doch technischer Spielkinder. Und Information Radiator funktionieren aber besser, wenn sie groß an der Wand hängen. Nicht ein Monitor, sondern eine Tafel. Analog geht hier ganz klar vor, Ita vor Digital. Digital hat Vorteile, wenn es umgekehrt, wenn es mit, mit verteilten Teams geht, weil dann tatsächlich alle den aktuellen Stand haben, aber mein ganz dringender Rat ist, solange sich die Kultur noch nicht etabliert hat, mit diesem Information Radiator zu arbeiten, geht ganz klar analog vor digital. Die Hürde, eine Arbeit fertig zu melden, obwohl man sie nicht fertig hat, ist viel, viel größer an einem Board, das physisch irgendwo hängt, als in einem Tool, wo man eh nicht weiß, wann der nächste Mal reingucken. Ein solches Board, das im Raum hängt führt auch dazu, dass das Team immer alle Informationen hat, was der aktuelle Stand ist. Nicht nur der Projektleiter, nicht nur der Chef, alle. Und es stärkt die Selbstorganisation. Das Team ist in der Lage, selber zu sehen, ob jetzt mal ein paar Tage mehr Arbeit gebraucht wird, um ein Ziel zu erreichen, oder ob sie sogar im, im Vorlauf sind. Was möchte ich erreichen mit dieser Podcast-Folge? Ich möchte Ihnen zeigen, dass wir im Bereich Wissensarbeit viel unsichtbare Arbeit haben und dass diese unsichtbare Arbeit es uns schwer macht, sie zu managen. Wenn wir diese Arbeit sichtbar machen, dann machen wir sie managbar. Nicht nur für die Vorgesetzten und Projektmanager, sondern auch für die Teams. Die Teams können sich dann besser selbst organisieren. Das ist ein großer Wandel. Und bei der Einführung von Visual Management muss man damit rechnen, dass vereinzelt Mitarbeiter sich wehren wegen der erhöhten Transparenz. Das muss man berücksichtigen, das muss man in Kauf nehmen. Aber letztendlich ist auch klar, dass diese Mitarbeiter nicht die Top-Performer sind. Wenn man einen Information Radiator eingeführt hat, dann merkt man sehr schnell, dass der Nutzen sehr groß ist. Das war die Folge zum Visual Management. Nächste Woche geht es weiter mit einer Folge zum Thema Kanban-Boards, eines der wichtigsten Werkzeuge für Visual Management, einer der wichtigsten Information radiator